In Moodle werden an vielen Stellen Symbole verwendet, wie zum Beispiel dieses Icon hier, also dieses Zahnrad. Oder hier an der Seitenleiste diese Symbole, diese Icons. Das sind keine Grafiken, die da eingebunden sind, sondern das ist quasi eine eigene Schriftart, die in Moodle eingebunden ist. Es gibt einige Internetseiten, die eine Bibliothek bereitstellen für diese Schriftart. Hier beispielhaft eine Seite, die sich dann auch auf die kostenlosen Icons beschränkt, denn der Vorteil ist jetzt tatsächlich, dass ich diese Icons auch für meinen Kurs verwenden kann. Ich habe hier jetzt beispielhaft schon mal nach diesem Zahnrad hier gesucht. Ich kann hier oben Schlagwörter eingeben und man sieht hier also, jedes Icon hat wohl eine eindeutige Bezeichnung. Ich kann mir natürlich auch die ganze Liste anzeigen lassen, die kann ich hier durchscrollen. Oder ich gebe dann Suchbegriffe ein, zum Beispiel bei User kriege ich dann hier solche Bildchen angezeigt. Um diese Bildchen jetzt in meinem Kurs zu verwenden, gehe ich zum entsprechenden Icon und jetzt habe ich hier ein Auswahlfeld, wo schon Copy steht. Jetzt habe ich hier drei Möglichkeiten. Ich beschränke mich jetzt mal auf die erste, nehme ich den HTML-Tag, da klicke ich einmal drauf und dann kriege ich hier schon die Info kopiert. Und dann gehe ich in meinen Moodle-Kurs. In meinem Kurs habe ich hier schon ein Textfeld angelegt, da gehe ich auf Bearbeiten. Außerdem habe ich den Editor ausgeschaltet, damit ich hier gleich im HTML-Format hier arbeiten kann. Das ist dann ein bisschen flüssiger, muss ich nicht ständig umschalten, denn diesen Code, den ich jetzt kopiert habe, den muss ich im HTML-Modus einfügen. Das mache ich hier, also ich füge das Ganze hier ein und dann sieht man hier schon, wie das Ganze aufgebaut ist. Das hier ist also das spezielle Icon, das dann eingebunden wird. Ich gehe hier mal auf Speichern und zum Kurs und dann sehe ich hier mein eingebundenes Symbol. So, jetzt habe ich hier dieses Icon eingebunden, das wird jetzt hier in Schwarz angezeigt. Jetzt gehe ich mal wieder auf Bearbeiten, denn wie gesagt, verhält sich ja wie eine Schriftart. Dementsprechend müsste ich das ja auch hier verändern können. Ich mache jetzt mal die Farbe in Rot auf Speichern und siehe da, jetzt habe ich hier mein Icon in rot. So, zum Icon habe ich ja meistens auch einen Text dabei stehen, den kann ich natürlich einfügen. Erste Möglichkeit, ich füge ihn ähm, zwischen diesen äh, Tags ein. Ich mache hier mein Leerzeichen, damit ich einen Abstand habe und zum Beispiel, wenn ich eine Sozialform hier kennzeichnen will, schreibe ich mal Einzelarbeit. Ich mache das gleiche noch nach dem geschlossenen Tag. Und dann werden wir gleich sehen, was das für einen Unterschied gibt. Also innerhalb des Textes übernimmt natürlich dann diese, dieser Text dann auch die gesetzte Schriftfarbe. Und das ist dann ja die Schriftfarbe, die dann nach dem geschlossenen Tag kommt, die ich dann auch im Editor einstellen kann. Oder eben dann hier der, die Standardfarbe ist, in diesem Fall schwarz. So, jetzt möchte ich vielleicht hier daneben noch ein Icon einfügen. Zum Beispiel möchte ich noch die Zeit anzeigen. Ich suche hier mal nach Glock, also hier eine Uhr. Jetzt kann ich das hier wieder rauskopieren. Ich gehe zurück in mein Textfeld. So, das Einzelarbeit schmeiße ich jetzt hier mal raus. Jetzt mache ich ein Leerzeichen, mache jetzt gleich rechts daneben dann äh, dieses Icon rein und schreibe dann hin, also Einzelarbeit 5 fünf Minuten. Das Ganze soll dann auch rot sein. Kann ich auch hinzufügen, gehe auf speichern und dann habe ich jetzt hier meine beiden Symbole drin. So, mach das mal hier ein bisschen größer. Hier fehlt mir ein Abstand. Kann ich das machen? Ich mache hier mit Margin Right vielleicht einen Abstand rein. Auch hier wieder bei beiden Icons kann ich das machen. Also wie man sieht, das wird natürlich dann mit der Zeit schon ein bisschen mühsam. Klar kann ich diese Icons dann kopieren und wieder einfügen, aber irgendwann wird das Ganze natürlich unübersichtlich. Aber es funktioniert erstmal soweit. So, aber wie kriege ich das jetzt vielleicht hier mal ein bisschen übersichtlicher hin? Und wenn ich vielleicht nicht mehr rot äh, die Icons haben möchte, sondern in einer anderen Farbe, wie kann ich das schnell ändern? Nun, ich mache hier natürlich das CSS nicht in diese Tags hier einzeln rein, sondern mache das über ein Textfeld, über eine CSS-Datei, die ich hier einfüge. Ja, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe einen Block hinzugefügt, den hier in diese Fußzeile gesetzt, als Textfeld und das ganze CSS benannt und dieses CSS kann ich jetzt hier bearbeiten. So, ich schaue mir jetzt erstmal nochmal das Textfeld an, was da nicht drin steht. Das möchte ich jetzt hier nicht mehr drin haben, das schmeiße ich jetzt mal raus. So, und zwar haben wir ja eigentlich zwei Klassen, einmal dieses FA und FA-Bindestrich und dann kommt dann entsprechend das Schlagwort. Und das ist dann also die Definition für das entsprechende Icon. Das heißt, ich müsste ja hier mit FA arbeiten können. Das probiere ich mal aus. Das heißt, ich gehe hier in mein CSS, mache hier Style. So, und dann sage ich also FA. Und dann sage ich hier, Color soll red, also rot sein. Dann gehe ich auf Speichern und schauen wir das Ganze mal an. So, erstmal sieht man, das hat funktioniert. Ein Icon und dann auch die Schrift innerhalb der Text ist auch rot. Aber wie man sieht, natürlich sind jetzt hier alle anderen Icons, die in Moodle hier eingebunden sind, auch rot. Ja, wie kann ich das verhindern? Im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit wäre, dass ich wirklich jedes einzelne Icon definiere. Also ich nehme hier nicht FA, sondern FA-User. Und definiere dieses Icon in der Farbe Rot. Vorteil wäre, dass ich jedes einzelne Icon andersfarbig dann definieren könnte. Nachteil ist natürlich, dass ich hier für jedes Icon dann dementsprechend eine Anweisung in CSS schreiben müsste. Eine etwas elegantere Lösung wäre es, dass ich hier bei diesen Icons immer eine eigene Klasse noch hinzufüge und zwar möglichst eine, die sonst oder höchstwahrscheinlich sonst nicht in Moodle verwendet wird. Deswegen schreibe ich jetzt hier mal meine Hinweise. Wichtig ist dann hier noch das Leerzeichen vor den FA. Das mache ich hier bei beiden. Das muss ich also dann immer ergänzen, wenn ich hier so ein Icon einfüge. So, ich gehe auf Speichern. Wie man sieht, ist erstmal nichts passiert. Es ist immer noch rot. Aber ich ändere jetzt hier mal mein CSS. Und jetzt setze ich vor das FA meine definierte Klasse, nämlich meine Hinweise. Vorne noch ein Punkt. Mehr mache ich erstmal nicht. Ich gehe auf Speichern und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Jetzt sieht man hier, Icon ist jetzt nicht mehr rot, sondern blau. Das wollte ich ja. Aber hier meine Icons, die ich hier in das Textfeld eingefügt habe, die sind immer noch rot. So, und wenn das jetzt hier funktioniert, dann kann ich auch den... Abstand noch mit dazufügen. Und dann halten hier diese Icons hier noch ein bisschen Abstand und dann sieht es hier noch etwas besser aus. Ja, ich habe jetzt folgendes gemacht. Ich habe jetzt noch ein paar Icons hinzugefügt, die ganze benannt. Also zum Beispiel für die verschiedenen Sozialformen, für eine Hausaufgabe, Hinweis im Buch, eine Seite... Und funktioniert soweit wunderbar. Wir schauen uns mal den HTML-Code an. Gut, der wird da natürlich jetzt schon ein bisschen äh, unübersichtlich. Wie kann ich den nochmal reduzieren? Ähm, wie funktioniert dann das Copy-Paste dann vielleicht in Zukunft einfacher? Indem ich hier diese Texte hier rausmache und die auch über CSS hinzufüge. Das heißt, ich füge ein bestimmtes Icon hinzu und dann soll automatisch hinten dran der entsprechende Text erscheinen. Dazu mache ich mal folgendes, ich schmeiße hier mal überall den Text raus. Auch das Leerzeichen mache ich raus. Und gehe auf Speichern. So, jetzt habe ich hier nur noch die Icons und der Text soll dann über CSS hinzugefügt werden, und zwar... Automatisch, immer wenn ich dann ein Icon einfüge. So, ich gehe wieder in mein CSS. Ich beginne dann wieder mit meiner Klasse. Und dann das entsprechende Icon, das war in diesem Fall User. Das mache ich zweimal Doppelpunkt und dann definiere ich, was jetzt danach kommt, also nach diesem Icon. Und zwar mit Content. So, und da wollte ich ja Einzelarbeit haben. Strichpunkt. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, ich habe jetzt hier mein Icon und dahinter steht jetzt hier das, was ich definiert habe. Im Code selber steht hier aber nur dieser HTML-Tag. Ja, das mache ich jetzt mit jedem Icon und hier zum Beispiel bei dieser Uhr schreibe ich dann nur Minuten rein. Die entsprechende Zahl, die setze ich dann trotzdem noch händisch rein. Das heißt, da wir hier beim Buch schreibe ich natürlich hier die Seite rein, die ist immer anders. Und dann auch die Minuten, da schreibe ich jetzt hier die Zahl. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Und dann habe ich hier jeweils das Richtige hinten dran stehen. Ja, Vorteil von dem Ganzen ist jetzt, dass ich mir hier einmal so eine Liste mache und dann dementsprechend aus dieser Liste das rauskopiere, was ich brauche. Das Ganze dann in eine beliebige Aktivität einfüge, in diesem Fall hier in eine Aufgabe. Und das Ganze wird dann dementsprechend angezeigt. Gefällt mir die Farbe nicht, kann ich die hier umstellen. Und diese Änderung wirkt sich dann auf jedes Icon aus. Dem Ganzen sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Ich kann hier unterschiedliche Text- und Iconfarben einsetzen, Rahmen machen, also entsprechend alles, was in CSS möglich ist.